Ich war 35 Jahre erfolgreich pleite. Mit voller Absicht und habe mich nie ums Geld gekümmert. Ich hab mich nur ums Geld gekümmert, wenn die Leute um mich herum gesagt haben, ja, das musst du machen, weil du bist unter mir in meinem Strukturvertrieb und ich will Geld verdienen, darum musst du Geld verdienen. Oder meine Eltern. Und immer wenn ich in der Liebe war, war das Überleben leicht und ich habe nicht mal arbeiten müssen. Du musst nicht 35 Jahre lang, um deinen Charakter zu trainieren, ein Multimillionen-Dollar-Mindset aufzubauen. Das ist halt einfach viel schwieriger. Aber wenn du richtig hoch willst, dann musst du dich stark machen ohne ähm, der Materie, dass ihr nicht ausrutscht, dass ihr euch nicht selber aufhaltet bei den ganzen Angeboten, die ihr durch das Geld dann bekommen werdet in dieser materiellen Welt, die ihr euch von eurem Inneren ablenken will.